Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über das Thema der Herstellerfindung. Also lass uns direkt mal reinstarten und schauen, wie du deinen passenden Hersteller findest. Fangen wir mal an mit der wahrscheinlich bekanntesten Plattform. Das ist die Plattform Alibaba. Alibaba ist somit die größte Herstellerplattform, die weltweit existiert und wirklich das umfangreichste Netzwerk an Herstellern bietet. Jetzt muss man allerdings vorsichtig sein, welche Hersteller man dort anschaut, weil es gibt nun mal auch viele Trader dort oder einfach nur Vertriebsfirmen, die sich dann halt Ausschreiben als Hersteller, aber in Wirklichkeit keine Hersteller sind. Weshalb es immer gut ist, sich die Firma wirklich mal auch anzuschauen näher und zu googeln, wo sitzt die Firma, vielleicht mal irgendwie Google Street View oder sowas anzumachen um zu gucken, ist das ein vielleicht großes Gebäude, ist das ein kleines Gebäude, ist es eine Produktion, das erkennt man ja relativ schnell und so bekommt man immer einen relativ guten Überblick. Wir werden da aber nochmal ein separates Video drüber machen, worauf wirklich bei der Herstellerauswahl genau zu achten ist. Alibaba eignet sich besonders gut für Artikel, die im klassischen Non-Food-Bereich unterwegs sind, also alle Produkte, die ihr so kennt, die wohlmöglich in Asien hergestellt werden. Das kann beispielsweise eine Tasse sein, das können Kunstpflanzen sein, das können aber auch Möbel sein, Dekoartikel oder klassische Küchenhaushaltsartikel und Elektronikartikel. Es ist nun mal so, dass Asien dort natürlich das größte Produktionsnetzwerk der Welt hat und wahrscheinlich auch die meisten Artikel, verschiedenen Artikel herstellt. Und wenn es halt gerade um diese Non-Food-Artikel, die halt ich sag mal im Direct to Consumer Markt, nämlich oftmals verkauft werden, geht, dann ist wirklich dort alibaba der erste Ansprechpartner, bzw der erste weg den man gehen sollte um eine preisindikation für seinen artikel zu kriegen man sollte natürlich darauf achten halt was haben konkurrenten in der eigenen kategorie für ein produkt wo er kommt das ist wirklich made in germany wenn es jetzt irgendein produkt ist was zum beispiel in nepal produziert werden soll dann sollte man vielleicht auch einen hersteller für nepal suchen wenn alle konkurrenten made in germany sind und wir gehen Made in china rein ist das nicht unbedingt ein qualitätsmerkmal weshalb wir darauf achten sollten dass wir halt wirklich immer mindestens genau das hatten wir ja im letzten video schon schon mindestens genauso gut halt sind wie unsere Konkurrenten. Und wenn unsere Konkurrenten in Deutschland produzieren, sollten wir es auch versuchen. Wenn unsere Konkurrenten in Nepal produzieren, auch dort versuchen. Wenn wir in China, wenn die alle in China produzieren, können wir natürlich logischerweise auch in China produzieren. Wenn es jetzt um Nahrungsergänzungsmittel geht, Kosmetikartikel, da würde ich mich ein bisschen schwer tun, da würde ich immer versuchen, aus Europa zu sourcen, aber der Rest der Artikel kann man meist immer sehr gut über China abwickeln und dann natürlich eignet sich Alibaba als erste Anlaufstelle recht gut. Es ist auch super einfach, man gibt einfach sein Keyword ein und sucht beispielsweise Tassen und findet unglaublich viele Hersteller für dieses Produkt Tassen oder Kunstpflanzen und, und, und. Es gibt sogar eine german.alibaba.com-Seite, auf der man dann sogar deutsche Suchbegriffe eingeben kann, wenn man die englischen jetzt gerade nicht zur Hand hat. Auch vollkommen in Ordnung, das ist eigentlich das Gleiche, nur übersetzt. Und von dem Aspekt her ähm, ist es auf jeden Fall sehr gut, dort den ersten Anlauf zu starten. Ja, dann gibt es noch eine Plattform in Asien, die recht bekannt ist. Das ist Global Sources. Global Sources ist eine Plattform, die ursprünglich entstanden ist aufgrund der, Global Sources Messe tatsächlich und die Global Sources Messe ist einer der größten Non-Food und Consumer Electronics Messen, die wirklich in Asien existieren ich war auch selber schon mal vor Ort dort die findet jährlich in zwei, drei Mal in Hongkong statt und es ist wirklich eine unglaublich große Messe, also es ist wirklich riesengroß, was da alles für Artikel sind man kommt in der einen Woche, wo wir da waren, kamen wir nicht überall hin oder so selbst, obwohl wir nicht mit jedem gesprochen haben, sondern einfach sehr viel durchgelaufen sind also könnt ihr euch die Ausmaße der Messe umgefunden Vorstellen. Das ist halt kein Vergleich mit dem Messen hier. Eine Plattform, die natürlich alle Ausstelle, die auf der Messe sind, zeigt, aber natürlich auch weitere Hersteller, ist ein bisschen, bisschen fokussierter auf Consumer Electronics, wie ich eben angesprochen habe. Und ich sag mal klassische Home and Living Artikel. Ja, da liegt der Fokus drauf. Die meisten Hersteller, die auf Global Sources aktiv sind, werden auch auf Alibaba aktiv sein. Aber ihr habt, sage ich mal, nicht so diesen Streuverlust, das unglaublich, dass ihr eingeprescht werdet mit unglaublich vielen Informationen von Herstellern, sondern die sind eher gebündelt. Da sind wirklich, die meisten davon sind auch wirklich Aussteller auf der Messe, das heißt legit auch ehrlich, sonst würden die gar nicht auf die Plattform kommen. Und das sind so Themen, wo man vielleicht auch nochmal sich eine zweite Preisindikation oder halt einfach mal eine zweite Suche auf der Plattform st starten kann. Schadet ja auch nicht, sich immer mehrere Angebote einzuholen. Starten wir mal mit der dritten Plattform. Langsam gehen wir so in den europäischen Bereich rein. Das ist so die Plattform Fugonetcar.pl zum Beispiel oder Europages oder Wer liefert was oder sowas in der Art. Hier gibt es Möglichkeiten halt für europäische, also für Produkte, die in Europa hergestellt werden sollen oder ich sag mal, im Osten hergestellt werden sollen in Europa. Allerdings muss man hier davon ausgehen, dass die Preise, wenn man in Europa produziert, aufgrund der Personalkosten und alles, was dazugehört, natürlich teurer sind. Ähm, dafür spart man sich eventuell die Zölle und den, wie mal, die komplette Logistik dann oder so oder sehr viel Logistik, sagen wir es einfach mal so. Es ist einfach ein Rechenbeispiel, man kann ja auch, es schadet nicht auch da einfach mal eine Anfrage zu starten. Wenn jetzt alle Konkurrenten beispielsweise auch Made in China sind und wir schaffen es sogar zu einem akzeptablen Preis Made in Germany Produkt zu gewährleisten, ist das natürlich auch ein klasse USP für alle. Das heißt, dort die beiden Plattformen oder drei Plattformen sind natürlich Plattformen, wo ihr auch einfach mal die Suche starten könnt, ähm, sind ganz anders aufgebaut als beispielsweise Alibaba oder sowas, ähm, ganz anders vom Marketing-Effekt her. Funktioniert trotzdem, wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat und ja, ne, man muss ein bisschen tiefer graben. Also bei Alibaba findet, auch immer, findet man auch immer etwas weitgehendere Produkte, die jetzt nicht unbedingt genau zum Artikel passen. Bei, bei den anderen Plattformen muss man recht präzise suchen und manchmal vielleicht auch auf die Rohstoffe eingehen. Ja? Das heißt beispielsweise, wenn jetzt eine Tasse aus Porzellan ist und man möchte die Tasse hier herstellen, dann sucht man vielleicht nicht Tassenproduzent oder sowas, sondern Suche oder Tassen. Ähm, sondern sucht man vielleicht Porzellan oder sowas, ne? oder Porzellanherstellung oder oder oder oder. Also man muss vielleicht ein bisschen mehr auf die Rohstoffe eingehen. Wenn man Edelstahl haben will, dann sucht man vielleicht Edelstahl. Produkte oder sowas, Edelstahlherstellung. Da gibt es halt Möglichkeiten, einfach ein bisschen das Ganze zu splitten. Nicht ärgern, wenn ihr nicht auf Anhieb was findet. In Europa ist das ein bisschen schwieriger gestaltet. Wir haben nicht eine globale Plattform hier in Europa, wie beispielsweise in Alibaba, was sehr übersichtlich ist, direkt mit Preisen, mit Infos zu den Herstellern, sondern hier muss man sich ein bisschen Mühe geben, was das Suchen betrifft. Aber wer sucht, der wird auch fündig werden. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass ihr auch eure Artikel, ich sage mal Produzenten, für eure Artikel finden werdet. Kommen wir zum nächsten Punkt und das sind der klassische Sourcing-Agent. Sourcing-Agenten sind auch immer eine sehr gute Anlaufstelle für erfahrene Händler, erfahrene Seller, die beispielsweise auch ein bisschen chinesischen Kontakt haben oder wissen, wie das Game in China abläuft. Warum ist das so? Sourcing-Agenten bieten natürlich ihr eigenes Netzwerk. Es ist meist so, dass ähm, Kommunikation zwischen Chinesen meist besser funktioniert als zwischen Chinesen und Deutschen. Und dort ist so, ein Sourcing-Agent kann viele Vorteile mit sich bringen, wie sein Netzwerk, vielleicht auch bessere Preise, Nachteile, ist aber da natürlich einfach die Transparenz. Die meisten Sourcing-Agenten sind halt nicht transparent, was deren Kostensituationen betrifft. Das heißt, ob die hintenrum noch Aufschläge generieren, ob die sich was abzweigen, das weiß man alles nicht. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man einen soliden Sourcing-Agenten hat. Es gibt auch beispielsweise deutsche Sourcing-Agenturen, die das Ganze erledigen, wie die Gilde Group oder beispielsweise Metro-Sourcing oder sonstige Themen. Dann, dann weiß man definitiv, da ist meist nichts Dahinter, die nehmen halt ein Vieh für diese ganze Sache und dann ist gut. Bei chinesischen Sourcing-Agenten, wenn die schon günstig erscheinen, wisst ihr wahrscheinlich, da ist irgendwas dran. Und von dem Aspekt her müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, aber sind definitiv für erfahrene Seller ein Muss von meiner Seite aus. Kommen wir nun zum letzten Punkt, ja, und das sind natürlich Messen. Messen sowohl in Deutschland als auch in Asien als auch in komplett Europa eignen sich natürlich für die Herstellersuche. Es wird meist unterschätzt, beispielsweise, wie wertvoll eigentlich eine Messe sein kann. Ich kann es euch sagen, beispielsweise, wenn man jetzt in dem Bereich Consumer Electronics äh, unterwegs ist. Ja, es geht um, keine Ahnung, man stellt Smartphone-Gimbals, Lichter, sonst irgendetwas her, ja, Kameras, Kameraequipment, equipment Handy-Equipment. Ist zum Beispiel die IFA ein super, super, ähm, eine super Messe, die immer in Berlin stattfindet, ähm, die sich super eignet dafür, wirklich chinesische Produzenten zu finden, weil ein Großteil... Der, Messen, der Messenaussteller, die auch in Deutschland unterwegs sind, sind nun mal auch chinesische Hersteller. Ja? Und das heißt, man kann dort direkt, man muss nicht mal nach Asien dafür reisen, auch wenn das natürlich ein guter Faktor ist. Man kann dort natürlich auch äh, seine Hersteller persönlich treffen, eventuell neue Produkte ausmachen. Und Messen sind immer sehr gut, um erstens bessere Preise zu verhandeln, weil direkt ein persönlicher Bezug dazu ist. ist natürlich einfacher, einfach mal, dass der Hersteller Nein schreibt, anstatt halt, dass es euch ins Gesicht sagt oder ihr halt einfach nicht aktiv mit ihm verhandeln könnt. Diese Möglichkeit bietet natürlich eine Messe und äh, deshalb ist das Thema Messen auch sehr wertvoll. Überlegt und macht euch mal Gedanken, googelt einfach mal, welche Messen in eurem Bereich in Deutschland aktiv sind vielleicht Fürs Erste. Dann geht ihr mal auf so eine Messe hin und schaut mal, was es da so für Möglichkeiten gibt, welche Hersteller da so ausstellen. Versucht mal, euch zu connecten und vielleicht den einen oder anderen Produzenten für eure Produkte zu finden. Vorteil auch da ist, ne, ich kenne wirklich Amazon-Händler, die gehen halt jährlich auf die chinesischen Messen und kaufen dann da halt 100 Produkte beispielsweise ein. Weil es halt super schnell und super einfach geht, weil man direkt innerhalb von einer Woche alles mit denen unter Dach und Fach bringen kann. Und das ist natürlich ein wertvoller Faktor, der sehr viel Zeit erspart und man ähm, ja ich sag mal, relativ viel Erfolg damit bekommt und meist auch bessere Preise. So, das waren auch alle Möglichkeiten, wie ihr einen Hersteller finden könnt. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr oder sowas, aber alle relevanten, wichtigen Informationen sind hier eigentlich gebündelt gewesen. Angefangen von den chinesischen Plattformen, von den europäischen Plattformen, ein Sourcing-Agent und natürlich die Messen. Ihr habt hier wirklich viele Anlaufstellen, wo ihr eventuell Hersteller finden könntet und jetzt liegt es an euch, für euer Produkt euch Hinzusetzen und den passenden Hersteller zu finden. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns aufs nächste Video und ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Bis dann.